weiß ich leider nicht. Nee. Das fällt mir gerade nicht ein. Das weiß ich nicht. 1949? 1940. Wann denn? Weimar? Nee, vorher. Bismarck hat sicherlich schon einige Rechte geschaffen, aber davor gab es sicher auch schon. Ja, Paulskirche da gab es doch dieses große Treffen damals, wo das Parlament auch ausgerufen wurde oder so. 1848, gut. Da <lacht> habe ich hab schon wieder was gelernt. Nee, das hätte ich nicht gedacht dass es so, so lange her ist. Umso ja. erstaunlicher, dass wenn es die schon so früh gab, dass die dann in einer gewissen Zeit in Deutschland auch mal komplett weg waren wieder. Also es scheint nicht so beständig zu sein, wie man das hofft. Grundrechte. Ich denke mir, das ist das Thema überhaupt, für das wir kämpfen müssten. Es ist alles so selbstverständlich. Wegen dem fällt einem da gar nichts dazu ein, gell? weil man eigentlich schon viele Rechte hat. Die individuelle Freiheit. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Recht auf Bildung, Keine, Religionsfreiheit. Freie Meinungsäußerung. Wahlrecht. Dann müssen wir Regeln aufstellen, dass wir alle eben koexistieren können, ohne dass dabei irgendwelche Leute verletzt werden. Sonst funktioniert ja die Demokratie nicht ohne Grundrechte. Das zeigt, dass es da schon ein paar Pioniere gab, die wirklich weit gedacht haben. Und es zeigt auch, dass es mittlerweile vielleicht ein ähm, Schritt ist, nachdem wir damals die Grundrechte hatten, dann das Grundgesetz vor mittlerweile auch über 50 Jahren, dass es vielleicht ein Schritt ist, noch mal einen Schritt weiter zu gehen.